Servus, liebe Wandern- und Buschkraftfreunde, ja, das ist der Sepp, Sepp Fischer, bekannt, ich glaube, ich brauche nichts mehr sagen, Buschkraft-Survival-Profi. Buschkraft, wir gehen eine Nacht draußen verbringen, bei ihm in der Gegend, und mit dabei sind auch meine Jungs, wir dürfen mit, ja, freuen wir uns, ja. eine gemütliche, gute Zeit hier noch uns, danke fürs Zuschauen, und ich hoffe, es wird gleich Bleibt dran! So, wir fahren jetzt nach Bad Tölz zum Sepp, Waldhandwerk, und äh, mal gespannt, das erste Treffen. Mhm. Mhm. So, das muss selber, ich vergesse immer irgendwas, irgendeine Kleinigkeit bleibt immer liegen. Ja, wenn die gleiche Größe mit einem hellen ist, ist der dunkle Stein immer der schwerere. Das heißt, der dunkle Steuer ist stabiler, ist manchmal zum Klopfen dort oder könnte man jetzt dem, weil er so schön rumgelutscht ist vom Wasser, als, ähm, als Schlagstein verwenden, also als Hammerstein, wenn man irgendwo was abschlagen muss, kann man jetzt so vielleicht irgendwo abgraben. Und weil da gerade schon ein bisschen Wasser rauskommt, wenn Sie einen Meter von einem Fluss entfernt, von einem Wasser entfernt, eine es, ist das Wasser, das dann da auftaucht, immer sauberer, das ist Sediment gefiltert, das wie das Wasser da. Aber es ist recht gut zum Schnüre machen, zum Körbe flechten, es ist sehr engmaschig. Man hat vorher teilweise Körbe geflochten, die waren so eng geflochten, dass sie sogar Wasser gehalten haben. Oder zum Haselnüsse rösten und so weiter, hat man Binsenkörbe hergenommen. Ja, das ist das, was da wächst. <lacht> <lacht> also zum Essen muss ich es gar nicht gern haben. Aber wiederum Zahnschmerzen und so weiter. Früher hat man die Blätter zerkaut und auf Wunden gespeit. Aber wir raten dringend davor ab, weil es kommt wieder auf dem Blatt irgendein Keim, irgendwas drauf sein. Mhm. Klar, verschließt die Wunde schneller, aber es bringt ja nichts, wenn es irgendwelche Keime einschließt. Also Wunden immer bestmöglich mehr oder minder steril, sauberst verbinden und keine Pflanzen und Pflanzenteile hinaufspucken. Wenn ihr nichts anderes hätte, im äußersten Notfall, nimm es. Ich riskieren. Und ich habe mich mal schwer geschnitten und habe mit der Schafgabe gearbeitet. Ich habe am Fuß eine Verletzung gehabt. Bei mir hat es funktioniert. Aber es kann auch sein, dass es nur deswegen funktioniert hat, weil ich -Gift bin. So, mein Setup heute plus das UL, AquaQuest Tarp und das TCOP Zelt, Innenzelt, mit dem Moskito hier und dem schönen Boden da. Einfache Sache, Schlafsack weiß ich nicht, ob ich brauche, es ist brutal heiß noch, klebrig, aber zum Glück haben wir ja Wasser. Und, naja, die Expat Synmet, Isomatte, die UL auch, dass ich schön weich und gemütlich habe, Soweit so gut. So, hier hängt der Sepp zum Trocknen. Nein, sein Shirt natürlich nur. So, Sepp, du hast einen Tipi heute, oder? Ein ah, halberts, ja. Ein halberts. Hier ja, nehmen wir diesen braunen Kohlenband schon mit. Das ist jetzt ein biber mit Unterlagsmatten drunter noch mal unterlagsmatten weil ich den Biwaksack schützen möchte mhm. den mache ich im winter normal ja. und mit dem schlafe ich dann über die fürst drüber nehme ich mir so taschen weil ich habe durch die sandalen keine socken mhm. und möchte keine stechmücken und füchern so socken halt auch die, die hosen halt dann auch wieder und da schlafe ich mit der jacke und wenn es mir zu kalt wird mache ich den Biwaksack auf und gehe in den Einen. Mhm. Ja. Und so habe ich heuer bis auf Finnland einen Schlafsack mitgenommen, ich habe nicht gewusst, wie es da oben wird. aber ansonsten habe ich heuer keinen Schlafsack hergenommen und nur so geschlafen. Wenn es stark regnet, bin ich da im Trocknen und da bin ich im Biwak, drinnen, Und starker Regen war jetzt einmal an der Zeit. So Freunde, jetzt ist es soweit, nach so vielen Jahren das Feuer bohren. Jetzt darf ich meine Demütigung zeigen und ihr seid dabei. Oh, Bogen und Spindel haben wir schon mal zusammengeschnitzt. Weil da, von, von da oben vom ich sogar da an. Da, da, da, da, alles. Da von Daumen wirklich an und wenn ich mag, lasse ich sogar den, den, das Holz nach hinten an. das ist absolut stabil. Kern so. hat schon schön vorgebohrt, jetzt haben wir die Kerbe eingeschnitzt, v-förmig bis zum Außenradius vom Bohrloch und u-förmig ca. ein Drittel zum Zentrum vom Bohrloch. Ähm, oben haben wir ein bisschen weggeschnitzt, damit man nicht so viel Kraft und Hitze und Reibung an den Außenrändern vom Bohrloch verliert, sondern man möchte die Hitze genau auf den Punkt unten konzentrieren. Den angefallenen Bohrstab schon gesammelt, und dann auf den Blatt schon herüber, das wäre jetzt so quasi in der Theorie wir brauchen ja nur Blut, wir dann nichts anzünden. Aber da wird man den Vorstaub sammeln und dann in ein Zundernest übertragen. Aber Ziel für heute ist einfach nur, überhaupt blühenden Vorstaub zu erreichen. Mhm. Hast du da sehr gute sehr gute zeiten drin gehabt einmal tiefschwarzen rauch mhm. also vorstaub nämlich mhm. und und guten rauch na es ist nur die die kontinuität dran zu bleiben das ist halt so sehr anstrengend ja. weg nicht aufzugeben war mhm. ja. gut jetzt kommt der chillige teil ein bisschen ausruhen viel gelernt heute und jetzt werden wir noch ein bisschen ratschen und so weiter frisch gezapft frisch gezapft Unsere Kühlanlage hier da hinten der Bach. Bierquelle hat er. Okay. Prost. Auf euch. Prost auf euch und Prost auf dich selbst. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Schön, dass du da bist. Freut mich. Wir haben lange schon herumprobiert. Weißt du, ja, treffen wir uns dort und da. Ich schau immer auf das Ding da auf. Ich scheiße. Ich, ich hab sowas nie. Weißt du, so ein, naja. Mhm, passiert äh, mir aber auch. Also. Lang haben wir probiert, dass wir mal zusammenfinden. Und jetzt hat es ganz spontan gepasst und mhm. echt super. Ja. Also, echt toll. Ja. Klasse Sache. die Oh ja, sieht schon gut. Steinkeller, den haben. Ja, super. super. Und alles klar? Ja. Auch ganz gemütlich hier drin. Ja, glaube ich. Bei dir auch alles klar? Ja. Gut. Ja. gut. gut. Dann? Gute Nacht. Schaut super aus. Gute Nacht. Schlaft schön. So, auch ich liege jetzt in meinem Zeltchen und wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Es ist 6 Uhr morgens und ja, leider schon wach. Kinder sind schon seit 5 Uhr wach. Haben mich natürlich dann auch aufgeweckt. Jetzt packe ich langsam schon mal zusammen. So, deshalb auch am zusammenpacken schon. Ja, Was das jetzt noch cool ist an dem Ding, dass ich mhm. nichts mehr in die Backsäcke rein da müssen, mhm. sondern einfach alles nur auf mein Plane geschmissen habe, zusammenklappt so und der ja. der ja. muss das Kaffee wieder auslüften oder, ja. oder waschen oder zeigen. Ja. Ne? Ja, genau. Also wozu alles wieder Da müsst es dann wieder auspacken. <lacht> Richtig. <lacht> also, das Ding funktioniert so. Und vom Gewicht her ist es ja träglich. Kilo oder was? Ja, das ist, so. ja, das ist also okay. richtig ultra leicht. <lacht> Und bis dir gestern habe, ich habe trotzdem alles auf meinem Gürtel. Mhm. Ich kann diesen Rucksack, den kein Mensch braucht, im Lager lassen, weil mein Rucksack ist das Lager. Ja. wenn ich dann aber noch keine Tour mache, dann habe ich alles, was ich zum Überleben brauche, am Gürtel. Am Gürtel. Das ist alles doch. Optimal. Ne? Erste Hilfe, Messer, Säge, Wasser klar bei uns. Mhm. Hobokocher, ja. Sonnenbrühen, Grabstock, Schnüre, das ist alles ein Hürter. Da. Das dabei. So, das war's jetzt mit der Übernachtung. Hat Spaß gemacht. War ja, mir. war super. Ja. Vor allem gestern Abend und die ja. Zeit dann ein bisschen. Man tauscht sich doch aus und mhm. sieht, dass man für Gemeinsamkeiten hat, wie, wie eigentlich alle Buschkräfte. seiner sind auch Netzwerker, keine Rambuiden einzig kämpfen, sondern stimmt, ja. dann sich halt miteinander ein bisschen abtauschen und Richtig. Abteilt. Ja, <lacht> ja, doch, Interessen ziemlich gleich. Ja, witzig. Also witzig. Von, von der Entwicklung her Motoralfahren Motorradfahren und, und alles. Ja, und cooles und Sache. mindestens zwei Kinder, und was man halt so braucht im Leben. <lacht> <lacht> nee, war echt klasse und auch eine riesen Ehre, mit den Kinder hier oben zu sein. Ja, danke. Für mich, danke, dass ihr da wart. Und deine Burschen sind super drauf. Also was die schon alles sieht, bauen und basteln, <lacht> da was weißt da du, so keine Ang würde ich hassen heißen, Realschulen zeigt Ordentlich was abschneiden davon. Ja, <lacht> ja schaut euch Ist das nicht genial, oder? <lacht> Ja, wieder eine Figur gebaut. Ja. Stimmt? Krass, das, das ist Real Life SpongeBob. <lacht> Danke, Bert. Schön, dass Danke du da warst. Dir. Hey, ja genau, schaut euch genau. Little Tor. Haben wir gebaut. <lacht> naja, besser als am, am Tablet oder Handy rumsitzen draußen oder sonstiges, gell? beherrschen herrscht beides, ja. ja. Mhm. Genau. Okay, super. Dann hau rein. Danke, Kommt Gute runter. Gute Zeit, geht's raus. Hier. Ja, genau, geht's raus. Schaut uns den an seinen Kanal verlinke ich unten noch mal wer nicht kennen sollte typisch hier aber die videos gehen vielleicht mal ja. okay macht es gut danke fürs reinschauen servus ciao Tschüss. Tschüss.